Da kommen die Energien nicht nee, wieder in der Richtung. Mein Ding kriegt jetzt aber kein Gewicht davon, oder? Nee. Ich denke, nee, jetzt ist ja die ganze Energie, also jetzt hier kriegt man jetzt. Hier es ja, wenn du zu nah hier rankommst, an die Zündspule, weil die nicht entstört ist. Jetzt. Aber Aber ich habe es mit dem Video noch nicht. Ich noch nicht. gestört. Das sieht schön Und wir haben hier am Ausgang Leuchtstoffrühren dran, wo hier einmal drauf steht dass sie 13 Watt zieht bei voller Leuchtstärke, muss man dazu sagen, die hat nicht volle Leuchtstärke. Hat wir schätzen jetzt wieder ne, Luxmeter? Haben wir dann auch noch mit die Hälfte der Leuchtstärke? Also gehen wir mal hier. Bräuchten wir mindestens ein 13. Hälfte? Ne, sind wir bei oh, 6,5? Ne, 6,5? wir 6 Watt ungefähr. Und hier noch mal eine, wo 8 Watt draufsteht. Noch mal bei 4 Watt. Also, wenn wir großzügig sind, kann man ja sagen, pff, sind wir 10 Watt am Ausgang und 2 Watt am Eingang. Das allein von der Leuchtstärke nach dem mit den berechnet was wir heutzutage bräuchten um die lampen so zu betreiben ja? aber wir wissen ja noch gar nicht wie viel strom brauchen wir denn wirklich um solche lampen so zu betreiben gut gucken wir mal ich wollte nur so was probiert doch das ist der geil Das ist immer ein da. Was ja mal so bleiben würde. Der ja, auf der einen Seite ist nämlich. ach nee! Ja, das hat keinen Kuhlager, sondern so ein Kleidlager. Nein. Der Lüfter. Da muss man runtergehen. So. Ja, noch ein Oh, uh, das sieht gut aus. 829? So, nein. Jetzt wir wieder... einmal ah, hier oben noch. Kann <lacht> <lacht> Ja, das sieht gut aus, alles. doch Cool. Geil. Na ja, gut. Das eindeutige Steigen war noch vor, zu bemerken, ne? Nee, du musst jetzt warten. Hm. Bei welchem Wert lassen wir es? Bei so einem Klack-Klack-Klack-Wert? Bei dem hier, ne? Oder? Hier. Bei, bei, bei den niedrigen Drehzahlen hat der schon Emotion noch einen großen Effekt. Normalerweise muss man es hier mit 14 Volt oder 18 Volt ja, perfekt für den hier. Ja. Dass er mit 2000 Umdrehungen dreht. Ja. Aber die bar 400-500 Umdrehungen, was er gerade macht, Wuschel ist aber schön... Ach, warte mal, wir haben doch hier... Wir haben doch hier dieses Kabel. Ja, das Kurzfeld. Ja, der sieht schon aus. Wie viele Drehungen sind das? Ich schätze mal so... 2000. 3000, 5000, 3000. Hier ne? sind die Spulen komplett kurz geschlossen, hier sind sie offen. Hier die Generatorspulen, das schließen wir so kurz. Und da geht nochmal, hört mal, ein okay, ganz kleines bisschen so um 10, 10 in Drehung ungefähr an der Drehzahl hoch. Das waren jetzt nicht einmal 10 Minuten, oder? Ja, so ungefähr. ungefähr. Das Interessante hier ist, ne, wenn es hier Feld fällt, mhm. wird es genau hier steigen bei der Batterie. Aha, und die lädt es ja nebenbei auch noch. Das ist schon ganz schön krass. Ja, natürlich geht hier auch noch ein bisschen ne, Energie flöten eigentlich. sind die Steigung. Oh. Ja. Ah, ah komm hoch. Achso, Hast du am Ausgang? Oder direkt? Ja, Aber ja. mit einer, mit Wo gehen die Kabel hin? Oh, die ja. ich hier an die Achso, oh, die so betreibst du jetzt auch mit damit? Ja, ich ja? so <lacht> Okay. <lacht> kannst du, kannst du, wenn du ausschaltest, kannst du den Dach machen. Doch noch. <lacht> oder so einen fetten, oder mach mal so einen fetten, ich weiß auch nicht. Ja. Aber ich habe ja, hier unten schon 200 Volt Kondi, ist ein weiteres zu ja, gut. das? War's, die waren bei 84. Hier ich habe schon im Betrieb, ne? Hier hat er Ich meine, die sind auch so, die hat so noch nicht so, so. So, doch, ja doch noch Laden halt Weil Beim Laden so L, 10 L, 0, und dann runtergefallen. Ne? So, so. ja, das Und Das ist doch mal probier mal ich, ich halt kleine was ist so 10 µ. Das ist die Tür von <lacht> Bei der Drehzahl. Und die jetzt gleich voll. Ja. Äh. Äh. ja, minimal. Ich, bin sofort, ich kann mich dran, ich mich ich bin wieder wieder nicht mehr auf die Drehzahl herkommen. Ich äh. bin nicht wieder nicht da. Ich baue dann nochmal einen Untersatz, damit er nicht so wie dreht. Oh, ein Herz ist er. Warum? Hat ich mal den Foto. Aber das Feld ist nicht so geil. Der ist ja, ja. ja. nicht Der ja. muss jetzt wirklich gerade halb am Pferd ziehen. Ja. Das ist ja echt gut. Und die könnte ich doch noch, die Mono von Jens. Wo ist das deine? Das ist die geile, ja. Die lenkt deine. Hm. Was hast du da alles gelitten, Jens? Au, ja, oh jetzt jetzt endlich mal. Ja, endlich mal nicht nur eine Reise, ja, aber hier 30 € 30 €. Voll hammer. Ah. Woo! <lacht> wir <lacht> war schnell der drei frei. So, wie war das? Jetzt können wir hier ganz offiziell das erste äh auf der jungen Generation für beendet das neuen Jahres erklären. Ja gut, das haben wir nichts mehr großartig zum Vorführen hier. Ne? Aber so schaut es momentan aus. Und die Leute können wir so auch nicht zeigen, weil die Hälfte davon möchte anonym bleiben. Alle ja, bleiben wir ich Aber auch hier nicht, ne? Cool.